In diesem Video erfahren Sie, welche Möglichkeiten Sie als aktiver Tokia-Partner erhalten. Mit dem Kauf eines der Pakete erhalten Sie eine Marketingmöglichkeit. Durch die Teilnahme am privaten Verkauf von STKA vervielfachen Sie Ihr Kapital zum Zeitpunkt des Eintritts in den ausländischen Markt um das 5- bis 20-fache. Zum Beispiel, Sie kaufen ein Medium-Plus-Paket für 10.000 USDT. Der Preis von 1 STKA beträgt derzeit 1 USDT. Somit haben Sie 7.500 STKA und 2.500 RTKA auf Ihrem Konto. Mit dem Anstieg des STKA-Preises wird auch Ihr Guthaben steigen und mit der Unverfallbarkeitsstrategie werden Sie Supergewinne erzielen. Zurzeit läuft auf der Tokia-Plattform eine Marketingkampagne, bei der Sie Boni für den Aufbau eines Affiliate-Netzwerks für persönliche Einladungen sowie Boni für die Strukturenentwicklung erhalten können. Wenn Sie zum Beispiel eine Person einladen, die das Medium Plus Paket im Wert von 10.000 USDT gekauft hat, erhalten Sie den Gegenwert von 10%, 500 USDT und 500 STKA und so von jedem persönlichen Verkauf. Die zweite Art von Bonus ist binär. In Ihrem Büro gibt es zwei Strukturen oder Zweige rechts und links. Und wenn es in dem einen und dem anderen Zweig einen Wechsel gibt, löst dies den binären Zyklus aus. Das heißt, 10.000 USDT von der linken Seite verbinden sich mit 10.000 USDT von der rechten Seite und bilden einen 15000 binären Zyklus, der Ihnen einen Bonus von 15 gibt. 750 USDT und 750 STKA. So können Sie ein passives Einkommen aus der Entwicklung Ihres Affiliate-Netzwerks erzielen. Der Komprimierungsgrad des Tokia Marketingplans beträgt derzeit 400%, aber das ist noch nicht alles. Wenn Sie bereits den vierfachen Wert Ihres Pakets durch Marketing verdient haben, ist es an der Zeit, Ihr Paket aufzuwerten oder auf eine höhere Stufe zu heben. Nach diesem Upgrade erhalten Sie auch die entsprechende Menge an Token und wenn Ihre Partner ein Upgrade vornehmen, werden Ihnen alle Arten von Boni aufgeladen. So können Sie Ihr Volumen mit weniger Personen in der Struktur erhöhen. Darüber hinaus erhalten die Pakete Medium, Medium Plus und Top Plus Plus eine zusätzliche Spardosenprämie. Das sind bis zu 10 zusätzliche Prozent auf Ihre binären Gewinne mit der Option, sie auf Ihre Geldbörsen auszuzahlen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Weitere Informationen über die Plattform finden Sie auf den offiziellen Ressourcen von Tokia.